Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit Broker Finmax und meinem großen Konto. Ich trade 60 Sekunden. Mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben einige sehr wichtige News im Australisch-Dollar, im Euro, US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Als nächstes suche ich meinen Trade im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Euro Yen sieht gut aus, hier steige ich ein, zweimal, nun sollte er in den nächsten Sekunden wieder steigen, aktuell sind beide Trades im Gewinn. und er steigt weiter Sieht gut aus, noch zehn Sekunden wunderbar, alle beiden Trades gewonnen. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann noch bis 31.12. eine Corona-Aktion in Anspruch nehmen. Du sparst bis zu 848, 849 Euro. Kannst auch in Raten ohne Aufpreis bezahlen. Ab Januar gibt es diese beiden Kurse nicht mehr. Das ist deine letzte Chance, noch einmal mein Privatcoaching in Anspruch zu nehmen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.